Aber Leute, ist mir egal. Das ist jetzt der extra Deluxe XL Edition Folge, was auch immer. So, hier sieht man es. Wir haben alle... Äh, ja, Punkte, alle Warpstars. Und hier, wir sind hier beim Brunnen angekommen. Von König DDD. Der Endboss-Fight. Let's go. Burn them, burn them, burn them. So, der sollte eigentlich genauso funktionieren, wie er auch früher funktioniert hat, nur dass er etwas schwerer ist. Also, der ist schwerer als der von früher. Ich kann noch ein paar mehr Moves, so also zwei, drei Stück mehr. Ja, ihr seht schon, der ist krass, hat auch mehr Leben. Also, mit dem sollte man nicht herumalbern. Der, der, Der kann echt was. Und das meine ich ernst. Zum Beispiel kann er einen aufsaugen. Ja, gut, das konnte er früher auch, aber... Allgemein, das hier, das ist neu. Das ist jetzt nicht schwer, aber ich finde den zweiten von lustig von ihm. Oh Gott, ich bin gerade okay, okay. Bring ich mich um? Ich hab den Kampf verkackt. Ich bin eh nur einen Hitpoint e Ich habe nur einen Hit gegeben. Hui. Nein, den geht er wieder rein. Kirby, gib mir den Zepter wieder. Es ist überall. Es sind überall Albträume in Dreamland. Das geht so überhaupt nicht klar. Du Bam! immer rüberfliehen. So, bei dieser Dash-Attacke, wenn er so rum umfällt, dann, macht der, dann gibt er einen keinen Stern mehr. Das ist mir jetzt wieder eingefallen, das geht gar nicht. Das hab ich nicht die ganze, ganze Zeit versucht. So, das macht er wieder seine also Flugattacke. Aber die kann ich ja eigentlich. Das will mich wieder aufsaugen, glaube ich. Ja, ja. Ich, hab, ich hab's schon geahnt, du. So, das geht natürlich nicht mehr. Ah, oh, er wollte mich auch sorgen ich hab's nicht gecheckt. Oh, tut mir leid. Aber der ist echt schwer, da hat auch viele, viele Leben. Man kann ihn natürlich mega einfach killen mit einem Hammer. Oder mit einem Schwert. Oder irgendeiner, einem Power-Up, was halt sehr schnell angreift. Wie zum Beispiel der Hammer. Aber wir wollen natürlich einen, einen echten Kampf machen, ja. So wie echte Männer, ne? Ja, für die Leute, die nicht wissen, Kirby ist ein Mann. Ist ein Boy. Wurde nämlich im Anime gesagt. Ja, es gab ein Kirby-Anime mit ich glaube, 60 Folgen oder so, nicht so viel. Oh nein, wer bringt mich um? Der war eigentlich nicht ganz cooler Anime. Keine Ahnung warum der nicht mehr weitergemacht wurde. Ich mochte den wirklich. es steht da mehrmals drauf. Jetzt, jetzt wird er aggressiver. Er will jetzt wirklich alles versuchen. Aber warum? Warum machst du das König DDD? Erstmal Obst klauen im Dreamland. Jetzt das Zepter raus. Warum willst du das alle Albträume haben? Also Das kann ich euch sagen. Das werden wir gleich herausfinden. Oh, ihr habt mich ausgetrickst. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Okay, ich mache einen Cut. Und da wisst ihr was. Ihr habt ja den Kampf gesehen. Ich bin zu kacke für sowas. Ich benutze kurz den Warpstar, hole mir den Hammer und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da habe ich mir eben einen Hammer geholt in Welt 5 in den Wettkampf und jetzt gibt es einen Hammerkampf. Männer mit einem Schwertkampf und Kinderded, die -Di -Di, gebe ich jetzt in den Hammerkampf. Aber steht ja der, der Kampf mit Hammer. Der wird cool. Und so. So, aber der Kampf ist trotzdem schwer, auch mit Hammer. Ich finde den allgemein einfach schwer, den Kampf. Und den zu treffen ist einfach. Okay. Nicht nur ist König Dedede schwer, sondern. Das ist nur seine erste Phase, du. Das hier ist nur der Anfang von dem Kampf. Danach geht es noch viel, viel weit. Warum springst du Hör auf zu springen? Okay, immer nur einen Hit kann man ihm geben, soweit ich weiß. Ich weiß, bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, das ist so. Und man kann seine Flugattacke abbrechen, wenn man ihn trifft. Okay, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt bin ich besser. Jetzt Ich meine, natürlich, wenn ich es natürlich ankündige und sage, es läuft besser, läuft natürlich nicht besser. Wir kennen es alle. Okay, nice, nice, nice. Man kann seine Attacken, glaube ich, allgemein anbrechen. Oh Gott, nein, nein, nein, nein. BOOM! Darauf erstmal ein Safe, Safe So, warum machst du das? Level 8, Fountain of Dreams. Ja, anscheinend gibt es noch eine 8. Welt. Ich hab mich angelogen. ich will zum, ich will zum Fountain. Warum suchst du mich so an? Warum nicht? Ich lass mich da hin. Ich muss das Zepter in den Mountain bringen, damit es keine Albträume gibt. Lass mich in Ruhe. Bam! Yeah! Keine Albträume mehr. Oder? Was, was, was ist das? Was zum Was, was, was? Okay So, und wir kommen zum richtigen Final Boss, zum Secret Final Boss oder so. Der ist wirklich Hammer. Der ist schwer. Deshalb, es gab doch gerade einen Safe State mal wenig leise hier weil der ist wirklich krass oh ich habe mich schon treffen lassen einmal Oh Gott, das war dumm von mir ich darf mich nicht treffen lassen der bei dem habe ich ultra lang gehangen na ich weiß, ich bin so scheiße tut mir leid leute dass ich gerade so kacke bei dem maus der ist aber auch wirklich richtig schwer das ist nämlich der albtraum ja die story falls sie nicht ich weiß gar nicht ob die noch aufgelöst wird nicht an ich euch gleich denn jetzt man nicht was kann ich kann da bitte stehen bleiben oh Gott ich werde es verkacken ich werde meine erste Versuch wird nicht schaffen nein nein nein nein schade aber ja King D hat uns hier hingeschickt dass wir es das machen gegen kämpfen so klar kann man auch einfach direkt vor ihm stehen und ihn voll spammen mit den Attacken aber ich würde euch nicht raten, weil sonst seht ihr nicht, wann die Attacken kommen oder wo die Attacken kommen. Ich würde euch raten, ganz links zu stehen. So, Attacke ausweichen. Am besten, wenn man. Oh Gott, ich muss aufpassen. Tun ich kann nicht reden. Ich muss jetzt wirklich aufpassen, weil der ist echt hammer. Der Oh mein Gott. Ich hab mich. Oh mein Gott, warum lasse ich mich treffen? Okay, okay, okay. Nice, nice. Ich mach ihn richtig gut Hits. Ich gebe ihn gerade richtig geilste Hits. Ich mache nur so einen kleinen Balken pro Hit. Ich mache wirklich nur einen Balken pro Hit. Und ihr seht ja, wie viele Balken er hat. Irgendwie 50 oder so, ey. Na! Ah! Nein! No! Ich mache mir jetzt nicht in Safe-State. Das ist... nee, tut mir leid, Leute. Aber ich kann dieses Spiel ohne safe jetzt nicht durchspielen. Vor allem wegen diesem Boss nicht. König DDD, okay. Wäre möglich, aber der hier auf gar keinen Fall. Das, das könnte ich nicht. So, und er stirbt jetzt! Nicht, weil er hat einen Balken überlebt. Wow. So, ich weiß, da unten sieht man es mit Safe hey State und so. Ich weiß nicht, wie man das ausschaut, dass man das nicht sieht. Das ist mir egal. Juckt mich gerade nicht. Ach stimmt, ich habe nur noch ein, ein Leben, ne? Hm, hm. Ja, ich weiß, es ist gerade eine sehr, sehr lange Folge. Eine 30-Minuten-Folge, glaube ich sogar. Tatsache. Aber egal. Das ist ein epic Endboss-Kampf. Auch wenn er ultra schwer ist. Ist trotzdem mega cool. Und er stirbt! man hat sogar ein Zeitlimit. Tatsächlich. Ja, hier hat man ein Zeitlimit. Der Boden, der Boden, der Boden. Nein! Ich hab's verkackt. Warum, warum spawnt er da? Warum spawnt er da? Man sieht sogar meine Maus. Oh, tut mir leid, man meine Maus sieht. Das wollte ich jetzt nicht. Tut mir leid. Oh, ich habe mich beeilen müssen. Ja, man hat wirklich ein Zeitlimit. Ihr seht der haut nämlich ab. Da war nicht in dem Scepter. Ja, ich, ich, ich spoilere euch auch nämlich. Ich weiß, ich bin kacke in dem Bosskampf. Ist tut mir leid. Ich bin jetzt ruhig. Ups, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Ich mache den Boss definitiv nicht noch ein Versuch. Auch wenn ich ja leider etwas mit der Zeit hänge. Was zum Verdammten Teufel, was war das denn? Warum ist das so krass und oh, ich habe jetzt vergessen, dass man meine Maus nicht mehr sehen soll Weil ich, wenn ich jetzt mal meine Maus sieht, in meinem jetzt, vor allem nicht bei diesem Spiel, was soll man meine Maus eigentlich nicht sehen, tut mir leid, da auf jeden Fall Stirb, stirb, nein, Ende, Ende das, Ende, das Ende, das Ende, das Ende, schnell, schnell, yes, wir haben's, wir haben ihn Und das Bild, Star Wars, das cool Doch nun geht's noch weiter. Und der ist tatsächlich schlimmer als der andere. Und ich werde mich kurz umbringen gehen. Ich bring mich kurz um, bitte. Dankeschön. Das schaffe ich nicht. Vielleicht wird es gerade eine neue Folge. Ich weiß gerade nicht. So. Safe State. Go, der ist wirklich schwer. Die müssen wir nämlich abschießen. Wir behalten bei unser Power-Up und der ist einfach abnormal schwer. Aber hier haben wir kein Zeitlimit. Man kann ihn nur angreifen, während er hier seinen Cape offen hat. Wenn man seinen Tornado-Body sieht, hier das hier zum Beispiel. Wir müssen nämlich dann reinschießen. Das ist ein schwerer okay. nice. Aber wenn er hier am Boden bleibt, ist man öfter ist man eigentlich meistens sicher. Nicht immer. Nicht auf mich hören, nicht immer ist man sicher. Hab ich ihn getroffen? Ich hab ihn einmal getroffen. Wow. Aber die Böse sind echt lang. Ich glaube ich mache daraus eine wirklich neue Folge. Ich kann nicht springen, während ich die Attacke mache. Oh Gott. Er ja, hat einfach nicht einfach nicht springen. Die Attacke noch. Oh Gott. Was macht er der? Das ist bei der Way Albtraum. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich werde mal gucken, dass ich den Namen herausfinde und einblende, falls es mir gelingt oder ich dran denke. <lacht> Aber eigentlich macht das richtig viel Damage, wenn man ihn so trifft. Keine Ahnung, eigentlich... Ja, man sieht's. Es macht richtig viel Damage. Das ist ein Tornado-Körper. Nice. Okay, schlecht. Stelle ich mich jetzt nicht an, zum Glück. Die Musik ist wirklich cool, finde ich. Nice! Bei dieser Attacke kann man die am besten hitten. Und jetzt mache ich hier kurz ein Safe-Set, mein letztes safe denke ich mal. Okay, gut. Dieser Boss ist tatsächlich gar nicht mal so schwer wie der andere, finde ich. Also, ich finde den, den wir gerade hatten, viel schwerer und viel schlimmer. Persönlich. Das ist wahrscheinlich auch nur meine Meinung. Also jetzt wird er auch, auch krasser mit seinen Attacken. Wird er aggressiver. Tornado. Oh, schade. Na, na, nein. Schade. Ich bin nicht so gut. Was? Was ist das für eine Attacke? Was zum. Was zum. Okay, okay, alles gut. Was zum Teufel hilft? Bam, getroffen. Ich glaube, wir haben nur noch zwei, beide zwei Leben. Ich safe jetzt hier. Mein letzter safe Versprochen. Vielleicht. Nicht versprochen. Bam getroffen. Okay, safe-set bitte, bitte. Tut mir leid, Leute. Ich will, ich will einfach nicht safe-set machen. Ich will es bloß nicht noch mal machen. Oh Gott, ich hätte fast einen Fehler gemacht. Sprich, mach, mach bitte deine. Dein Body. Ich will deinen Body sehen. einen wunderschönen Körper. Aber nicht bitte mit dieser Attacke, sondern mit der anderen Attacke. Mit dem Wirbelwind. Nicht der Attacke. Der Wirbelwind. Der Wirbelwind. Der Wirbelwind. Bruder. Der Wirbelwind. Nein. Genau deshalb habe ich ein Save-Set gemacht. So, aber ist es immer die gleiche Reihenfolge oder ist das immer random? Ich glaube, es ist immer die gleiche Reihenfolge. Oder irgendwie so. Ach so, stimmt ja. Ja, ich weiß, ich mach Safe State, aber ist... Egal, weil ich kann den Boss sonst nicht. Die Leute, die es wirklich damals geschafft haben, oder allgemein es geschafft haben, ohne Safe State auf dem NES, diesen Boss zu killen, Respekt. Ich, ich, ich lass es lieber, ich geb's lieber auf, das zu, das zu versuchen. Alter, das redet mich gerade wirklich auf. Warum ist es auf einmal so schwer? Ja, das wird auf jeden Fall eine neue Folge, du. Das, ich würde euch das nicht antun. <lacht> Denke ich mal, oder? Also, wenn es 30 Minuten sind, okay. Aber wenn es dann wie mehr als drei Sekunden sind, dann Minuten mal nicht. Sekunden, genau. Minuten, dann dann nicht. So, ich mache jetzt noch mal ein Save-Set. Als ob ich genau. Bitte habe ich keinen falschen Save-Set gemacht. Nee. Nice. Nice, nice, nice. Tornado, Tornado. Yes. Yes. Nein. Stirb. Wisst ihr was? Ich muss mal ganz kurz damit er meine Maus nicht mehr sieht. Ich will nicht, dass er meine Maus sieht. So, Maus ausgeschaltet. Sieht er meine Maus nicht mehr? Warte, warte, da kann ich noch hitten oder da kann ich ihn noch hitten. Ich darf nicht sofort springen. Okay, okay, weil sonst sterbe ich. Okay, nein. So bekamen wir den Halbmond. Neun. Kirby hat es geschafft, den Star War zu finden. Aber König Dedede wollte gar niemanden irgendwas antun. Schlechte Träume haben Dreamlands befallen. Ein Albtraum kam über Dream Spring und hat versucht, den Leuten Schaden zuzufügen. DDD kämpfte gegen den Albtraum. Hallo! guten Tag. Und hat den Star-Rod versteckt. DDD hilfte Kirby, den Albtraum zu besiegen. Ein andermal, wie immer der mir geholfen hat, er gar nichts gemacht. So, aber jetzt haben alle wieder wunderbar schlafen. Heute Nacht wird Dreamland einen perfekten Traum haben. Geil, weg mit dem Rein da. Damit ja auch das schöne Wetter wieder dabei ist und der, Sch der Brunnen wieder schön glänzt, oh, schön. und das hier war Kirby's Adventure. Ich hoffe, euch hat das jetzt auf jeden Fall gefallen. Mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und yeah! Ähm, es ist ein cooles Spiel. Viel besser als der, das originale Kirby's Dreamland. Es gibt auch ein äh, Remake von dem Spiel, das heißt Albtraum in äh, Dreamland oder Nightmare in Dreamland auf Englisch. Äh, Kennen wahrscheinlich viele von euch, weil das auf dem Game of Advance rauskam. Ist wahrscheinlich eher so eure Zeit, weil ich habe jetzt nicht so. Ältere Zuschauer habe ich jetzt eher nicht so, glaube ich. <lacht> Aber ja, ähm, das hier ist der NES-Klassiker und keine Ahnung, ich finde einfach diesen Stil, diesen Charme, die dieses Spiel hat. Ich mag ihn einfach mehr und da habe ich mich dann für dieses Spiel geschafft, für den Remake entschieden. Ich meine, Remake ist ja mehr so ein Port, glaube ich. Da will ich nichts sagen, weil ich habe es mir nie gespielt. Ich habe ein bisschen nur so Gameplay angeguckt, nicht viel. <lacht> und ja, ähm, allgemein fand ich das Spiel ganz cool. Jeder, der ein NES hat, sollte dieses Spiel haben. Auch wenn der Endboss wirklich, wirklich schwer ist. Ist das Spiel toll und man sollte es sich holen, ja. Finde ich. Wenn man ein NES hat. Wenn man kein NES hat, ich meine, es gibt Emulatoren, aber darüber rede ich nicht, weil das ist eh da Darf ich nicht drüber reden? Das ist ja ein sehr familienfreundlicher Content. Keine Ahnung, was das jetzt mit Familienfreund zu tun hat, das ist mir egal. Lasst mich, okay. Ich bin blöd, ich bin komisch, ihr kennt mich alle. Hey! Hi. Falls mich noch nicht kennt, äh, Warum guckst du denn das Video? Das, das ist seltsam. Aber naja, naja ähm, <lacht> <lacht> dieser Übergang gerade. Naja, egal ähm, oh, Ich sehe es gerade. Oh, man kann ihn so auch fighten. Mit dem Super Jump. Kann oh, man ihn voll gut killen. Oh. Die End. Bye-bye. Fähigkeit, aber ah, Toller Screen. Müsste ich dem Spiel eine Punktzahl geben. weiß ich gar nicht vielleicht eine 7,5 von 10, weil das das ist zwar ich weiß es ist immer so die Standardspunktzahl, die ich allen spielen gebe aber ich meine das ist halt so wirklich die spiele die spiele die einmal wirklich sowas ich meine eine 7 ist halt so ist halt standard ne und 8 ist halt gut also wirklich gut und 9 ist halt wirklich exzellent und 10 kenne ich kein spiel was ich mit 10 von 10 geben würde ich glaube, ich gebe niemals ein Spiel 10 von 10, weil es gibt kein Spiel, was perfekt ist. Ehrlich nicht. Und deshalb, glaube ich, bleibe ich sogar bei der 7,5 von 10, den ich fast jedem Spiel mittlerweile gebe. Yeah. Ein extra Game haben wir freigeschaltet. Congratulations, choose extra Game to go on a more challenge quest. Endless you can save and your max health is free. Ja, was wir auf jeden Fall steht auf Deutsch ist, dass wir einen extra Spielmodus äh, freigeschaltet haben. Das ist einfach nur der Hard Mode. Hier können wir unser Spiel nicht abspeichern, wir müssen alles in einem durchspielen. Und wir kriegen nur drei Leben. Wir haben anstatt sechs Leben, haben wir nur drei. Das, das, das ist krass. Und ab hier mache ich einen safe state Falls ich dann mal einen Stream mache, wo ich das hier spiele, den start mode mal schauen. Und yeah! Jetzt 100% prozent habe ich freigeschaltet. Ich habe 100%, ich habe alles geschafft. Hero of Lore werde ich genannt. Weiß gar nicht, was das übersetzt heißt, weil ich weiß gar nicht, was Hero und Lore zusammen verbindet. Aber egal, Leute. Das war's mit diesem Let's Play. Mein nächstes Kirby-Let's Play wird Kirby Streamland 2. Danach wird auch Kirby Streamland 3 kommen, denke ich mal. Oder Kirby's Pinball, vielleicht packe ich das auch noch mal so zwischendurch rein. Aber ihr wisst, ich liebe Pinball-Spiele, oder ihr wisst es jetzt, ich liebe pinballspiele Und ja, ansonsten könnt ihr auf ein paar Sachen klicken oder so für weitere Let's Plays auf meinem Kanal. Ja, ja, ja, ja. Wir sehen uns wieder. Ja, yeah, ja. Yeah. Haut rein. Schönen Tag noch und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye.